hallo und herzlich willkommen bei koch mal schnell heute möchte ich euch meine bacon tortilla bites mal wieder im opti grill vorstellen schaut es euch an ich hoffe es gefällt euch wir brauchen für die bacon tortilla bites überraschung bacon steckt ja schon im wort genau 16 scheiben hier wir werden nachher sehen warum dann brauchen wir drei große Scheiben Prosciutto, ihr könnt auch gekochten Schinken nehmen, aber der Prosciutto ist äh, immer ganz praktisch, weil er auch sehr fein ist, sehr flach ist, der ist schon ideal. Dann brauchen wir vier Scheiben, ich habe jetzt hier genommen einen milden Gouda, ihr könnt aber eigentlich beliebigen Käse nehmen und etwas kräftiger, wie immer bei mir sehr gerne, Cheddar, vier Scheiben jeweils und wir brauchen außerdem zum Bestreichen der Tortillas gleich Frischkäse, ungefähr 100 Gramm. Mengen und so weiter, wie immer Zubereitung unten in der Infobox. Und ich nehme jetzt zum Würzen heute mal hier Beef Smoky, um so ein bisschen, ein bisschen rauchigen Geschmack reinzukriegen in meine Bacon Tortilla Bites. Wenn ihr das nicht habt, könnt ihr auch Paprika nehmen, edelsüß und rosenscharf und ein bisschen Pfeffer, das geht auch. Aber das passt ganz gut, finde ich und dann können wir mal loslegen und ich baue mal die Bacon Tortilla Bites im Opti-Grill zusammen. So, das Zusammenbauen der Bacon Tortilla bites geht wie folgt. Wir schnappen uns zunächst mal eine Scheibe Tortilla und die bestreichen wir mit der Hälfte des Frischkäses. Das geht übrigens mit einem Löffel deutlich besser als mit einem Messer. Ihr werdet ihr feststellen, wenn ihr das ausprobiert, könnt ihr einen Spatel nehmen. Aber Löffel geht eigentlich immer ganz gut. Danach beginne ich mit dem Schäler, der ist immer etwas spröder, deswegen packe ich den nach unten. Ganz gut hier diese vier Standardscheiben und dass die Ecken hier an der Seite ein bisschen frei bleiben, das macht nichts, denn wir schneiden nachher sowieso das Ganze so ein bisschen zurecht. Da wird sowieso ein bisschen was abgeschnitten, deswegen macht das nichts. Und weil ich möchte, dass auch alles schön miteinander verschmilzt, gebe ich jetzt hier von dem Beef Smoky nicht ganz so viel. Das ist wirklich sehr, sehr reichhaltig. So ein bisschen was hier auf meinem Cheddar. Das riecht, schon, das riecht schon sehr pfeffrig und sehr rauchig, sehr lecker. Das wieder sehr deftig, aber ist auch nichts für jeden Tag, dreimal. So, das reicht erstmal, wollen wir gleich nochmal. Und nächste Schicht, Prosciutto. Drei Scheiben von dem Großen passen immer ziemlich genau drauf, das geht ganz gut. So. zweite Schicht und jetzt kommt als dritte Schicht nochmal Käse. So, und das war es erstmal mit der ersten Schicht. Jetzt ziehen wir den mal ein wenig beiseite und machen den anderen. Und den bestreichen wir jetzt mit dem... Restlichen Frischkäse so und jetzt geben wir nochmal ein wenig Beef Smoky hier gleich direkt auf die Tortilla wie gesagt ich übertreibe es immer gerne damit deswegen bin ich mal doch ein bisschen vorsichtiger heute das ist schon relativ intensiv ja das reicht so, und jetzt klappen wir die beiden zusammen. Das ist einfach. So, jetzt kommt der schwierigere Teil. Jetzt versuchen wir das Ganze hier zusammenzurollen. Und zwar so eng wie möglich eine Tortilla-Rolle zu machen. Und dazu also schieben wir den oben mal etwas nach vorne. Man muss aufpassen, dass die Tortilla nicht reißt. Wenn ihr sie etwas flexibel haben wollt, dann vorher in die Mikrowelle gehen mit ein bisschen Wasser und jetzt immer hier reindrücken, damit sie auch wirklich zusammenbleibt. So, so sieht das jetzt aus. Das ist sogar halbwegs heile geblieben alles. Und jetzt können wir sie weiter verarbeiten. So, auf geht's. Ich schneide jetzt erstmal hier ein bisschen die Ecken glatt, ein bisschen schönere Form haben. So, Und jetzt mache ich es immer so, dass ich versuche von der Mitte aus zu schneiden, damit ich wirklich halbwegs gleiche Teile kriege, denn wir wollen acht haben. Acht. So, jetzt seht ihr hier schon mal? Passt doch so halbwegs. So. Jetzt aufpassen, dass man sie nicht kaputt macht. So, und jetzt den nochmal. So. Und jetzt seht ihr schon, wie das werden soll, acht wundervolle tortilla bites die wir jetzt hier produzieren, wir wickeln jetzt die einzelnen Bites in Leckerbecken ein. Ich habe hier schon mal 16 Scheiben bereitgelegt, leider war die eine, eine Packung nicht so der Hit. Ich, hier gerade. So. ich nehme jetzt hier mal zwei Scheiben und jetzt rollen wir die lecker ein. Der Bacon hier ist so lang, dass das gut funktioniert. Ach, das sieht schon wieder lecker aus. Wundervoll. Ja, so. so sieht so ein kleines leckeres Paketchen aus jetzt. Perfekt vorbereitet. Schreibt mich schon an und sagt, schmeiß mich in den Opti-Grill. Ja, also erstes. Und so machen wir jetzt auch weiter. Könnt ihr könnt natürlich verschiedene Varianten auch drehen. Die Hardcore Bacon Freaks unter euch werden wahrscheinlich sagen, zwei Scheiben, viel zu wenig. Also vier müssen es mindestens sein. Habe ich volles Verständnis für. Aber ich mache heute mal die Zwei-Scheiben-Variante. Die mache ich jetzt mal anders. Die drehe ich mal andersrum jetzt hier leider eine zweite quer so das war erst eine jetzt kommt die zweite ich mache jetzt mal quer ja das geht natürlich auch voraussetzung ihr habt Becken, der lang genug ist ja, also wenn ihr ganz kurzen habt wird das schwierig aber auch das hier oh, das sieht doch richtig lecker aus schon also nummer zwei und so mache ich jetzt alle meine pakete fertig bis ich alle acht wunderschön eingepackt habe. So, fertig. Na, ihr seht acht Pakete. Ich räume ein, die sind jetzt nicht unbedingt alle gleich groß geworden. Vor allem die beiden Ecken erkennt man eben doch. Das macht aber nichts. Und deswegen habe ich vorhin äh, die Teile eben so geschnitten, wie ich es jetzt vorgemacht habe, dass ihr immer die Hälfte wieder in die Hälfte schneidet und so weiter. Damit wir ungefähr eine identische Höhe haben. Ne? Denn oh, kann man das so halbwegs sehen hier. Ich glaube, so geht das ganz gut. Denn im OptiGrill, ja wenn du keine Steaks hier, dann müssen wir müssen ja nicht auf die Minute achten, aber im Opti-Grill ist natürlich schon nützlich, dass die Sachen ungefähr die gleiche Höhe haben. Und das haben sie. Das funktioniert tatsächlich ganz gut. Und dann sind meine leckeren Bites hier vorbereitet. Und dann wollen wir mal zum Opti-Grill schreiten. So, OptiGrill ist aufgebaut. Heute brauchen wir die Platten, nicht Snacking und Baking, sondern heute brauchen wir da klassisch die Platten hier für den OptiGrill. Und hier oh, kommt ein Sandwich am nächsten. Mache ich klassisch wirklich mit der Sandwich-Stufe, denn so ganz heiß soll es auch nicht werden, nicht dass hinter der Käse ganz rausläuft, werdet ihr gleich sehen. Also hier die Sandwich-Stufe und dann machen wir mal an. Oh, und das dauert bei mir. Wie immer, um die 6 Minuten und dann sehen wir uns wieder. So, der Optiker hat sich gemeldet. Und dann legen wir mal unsere Bytes auf den Optiker und versuchen auch wirklich alle 8 runterzubringen. Sollte das funktionieren. So. Okay. So, und dann lassen wir den Optiker seine Arbeit machen. Und ich warte jetzt mal, ich habe beim ersten Mal, als ich es ausgetestet habe, bis rot durchgemacht, aber es war ein bisschen viel. Wir werden zwischendurch mal reinschauen, denn der Käse soll nicht völlig zerlaufen, sondern es soll nur heiß werden, der Käse soll zerlaufen, aber nicht auslaufen. Also gucken wir zwischendurch mal rein. So, meine Tortilla-Bacon-Bites sind ausgekühlt so also lauwarm, so dass man sie jetzt schon mal anfassen kann und auch essen kann, ohne sich den Mund zu verbrennen. Und dann wollen wir mal hier aufschneiden und mal gucken, ob das jetzt auch was geworden ist. Oh, das sieht doch ganz köstlich aus, oder? Hervorragend. Oh. Tortilla-Bacon-Bites. Im Opti-Grill, super schnell gemacht. Wirklich nur ein paar Zutaten, geht ratzfatz und nun wollen wir sie auch mal probieren. Ich bringe sie jetzt in meiner Kontrollinstanz meiner Frau. Ja, ich habe leider keinen gekriegt, also ich konnte nichts essen. Doch, ich habe ein bisschen probiert und ihr seht, sie sind wirklich super, super lecker. Ist ein ganz ein toller Snack und kann man super vorbereiten. Weil man hier ja nun wirklich nicht potten heiß essen muss, sondern äh, die kann man eben so ein bisschen lau essen. Auch wenn ihr Gäste habt, könnt ihr sie so vorbereiten und schmeißt sie nochmal ganz kurz in die Mikrowelle oder so. Oder auch nochmal in den Optigrill zwei, drei Minuten, damit sie cross bleiben. Aber es ist wirklich ein super leckeres Essen und geht wirklich schnell und täuscht euch nicht. Die sind sehr gehaltvoll. Also dadurch, dass eben da die Tortillas drin sind, die Maisfladen... Selbst gute Esser essen davon vielleicht zwei oder drei, dann seid ihr ziemlich satt. Aber man kann sie eben auch super, super vorbereiten für die Party und im Kühlschrank aufbewahren. Mehrere Tage, überhaupt kein Problem. Ja, ich denke, hat geklappt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert gerne meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.